Hey Leute, willkommen zu Let's Play RVA auf, auf Mafia Gaming Wir spielen heute in Quick Sniper Only Sniper, what the fuck? Naja, egal, <lacht> hier ist seht schon Psych ist mal wieder da <lacht> Mal wieder mit am Start hier Der kleine No Hand Will, will der mich verarschen <lacht> <lacht> Er kommt her und spread mit der TPM und macht 2 ähm, Einfach so zwei Lucky Hits Oh, auf mich und den ich einen Ice Killer, wo sind die denn alle? Keine Ahnung Oh, ich gebe den No-Scope, ich gebe dir den No-Scope, ich gebe dir, no geb dir, no geb dir den oh mein Gott der No-Scope war brutal, brutal. Den, den seine auch. Karriere beendet, der, der braucht gar nicht erst versuchen, oh der hat einfach Spornschutz. Den ihm seine Karriere ist beendet, Low, ich dachte ich tage ein Knife, ihn. <lacht> Er steht auch hinter ihm und Knife in seinen Spornschutz rein. <lacht> Irgendwie fühlt sich meine maus ding zu voll langsam an auf den Account, ich verstehe das nicht. Oh da Pistol, aber ich nosko ihn. Oh, ich geb ihm den Noscope. So einfach mit Mosin. <lacht> <lacht> uh, Letztens hat einfach Ding. Alex der Tess gegen mich gespielt und der T und Delko und beide haben halt einfach Mosin gespielt. Ich dachte mir so, ich mich gerade verarscht, <lacht> ihr seid schon zu brutale Sniper, man. Ich bin gegen ein paar Scheiß. der besten Scopes aus dem Game und die nehmen noch easy -Ganz. Ja, Mann, Viel Spaß, ja, Bruder, the... viel Spaß. <lacht> oh, lol, der ist Form, ja vor mir. Er hat er failed, Er failed Pistol. X Casanova, bester Spieler EU-West. <lacht> ja, ich habe. Oh, der ist einfach hinter mir. Ich hab nur sechs Schuss in dieser Kult. lol. Nicht mal was zum Nachladen. Oh, ich bin so ein noob oh, ich habe auf dem account auch diese waffe oh mein Sniper Sniper war das früher ja, das oh ich gebe den dem volving der pistet mich einfach der pistet mich einfach oh mein gott Ich bin einfach Pistol Only, was sind das für welche? Okay, wollte Pistol! Kommt her. Ich verstehe das nicht, warum ich kein Reload habe. Oh ich gebe ihn wohl. Na toll, jetzt habe ich keine Munition mehr. Jetzt hören können ich auch so ein Kopf drauf. Hinter dir. Wenn du neben mir warst. Ja das sind zwei. Mach machst du QS auf der Dings oder was? Ja ich mach äh, Quickswitch hier auf der Pistole Mann. funktioniert nicht so gut. Oh, der hat mir der hat mich gefickt. Die Runde ist verlangweilig, weil wenn wenig Spieler da sind. Gar keine Action, keine Reflex Shots. Mm. Oh, ich QS zu früh. Ich glaube ich mach nur noch No-Scopes. Oh, ich kenne die Map noch nicht, ich weiß nicht, ich weiß nie von wo die Wichser mich holen ja, so Oh, oh der, trocken, der, der, tankt Bauer, der tankt die scheiß <lacht> ASW oh, Der tankt die ASW Aber der tankt nicht einfach normal, der tankt hart Und der bewegt sich auch nicht <lacht> aber da haut dich mit der Auto um ja mit der, mit der Auto 9, ja. easy für ihn easy gun also vor allem er sieht dass ich No-Scope probiere oder zumindest dass ich ihn mit Sniper attacke glaub mir, mir die Hälfte der Community erkennt das nicht, sind alles Idioten <lacht> <lacht> ist halt so ich meine du hast auch nicht gemerkt bei den Treu videos dass ich nur den habe oder? <lacht> nee. Er camp in der Base, in der Ecke und zielt auf mich. <lacht> nee, nicht sein Ernst. <lacht> oh mein Gott. also wenn Casanova dieses Video jemals sieht, Casanova I see den English for you my friend, über very bad. Very, very bad. Not good bad. <lacht> oh. <lacht> good. Aber diese Pistole hoch. ist schon okay. Ey, von wo werde ich. Oh mein Gott, der steht hinter mir. Oh, ich habe richtig geiles Mess auf den Account. Wo bist du? Hier. Denn ja, du. So, Ey, die Vergleich. waren auf uns. Er tankt. Klappen. Ich wollte gerade einen Headshot geben. Er ja, nennt mich Noob. Er tankt aber ich bin der Noob, okay Bruder. Oh, da holt sich die Auto raus. Ich muss Nein, ich verfehl ihn, ich verfehl ihn einfach. der nennt mich Noob, weil ich ein Tanker Pistel. Und der kommt einfach mit seinem Auto neun und pistelt voll Kill. Okay, Bruder. Weil warum muss ich noch Okay, Bruder, Beide Wack. Easy. Ja, bitte. Keine Ahnung was ihr gesagt hat mal okay schreiben. Ich glaube er hat deine Mutter beleidigt. Ich, oh oh zwei Stück da. Wenn also Freak jetzt, ach die Freak haben gerade halt dich gekillt. Ja. Also bist du nun der Freakel. Er hat mich von hinten geholt. Und ich glaube das war sogar ein no Scope von ihm. sagen Respekt Bruder. hast du was gelernt? Er hat er von mir gelernt? Oh, Alter, er denkt ein Headshot. Mit einer Sch. Alter, er denkt noch einen Schuss Mann. Oh, ich geh... Oh, warum kämpft der denn da, mann? Das war der Typ, der low war. Du bist so ein Bob. Ich hatte Messer in der Hand. was, ist also low? Wetten, er holt dich nochmal. Wetten, er holt dich nochmal. Wetten, ich, noch, noch ich noch verfehle oh, einfach den ersten oh. Pistelschuss. hier ist noch einer, ich einen Schuss gehört. Oder auch nicht. Doch, Leute, er hat noch Spawnschutz. <lacht> oh shit, ich bin sowas von gefickt, weil ich schnell weg bin. Ich bin im Spawn und knife die gerade alle. Und oh, oh der, der weicht aus. <lacht> ich hab Mosen früher so geliebt, ne, jetzt spiel ich kaum noch damit. Ja, oh, der hat oh, no scope. scope. Nein, nicht das deswegen, ich mag es nicht mehr. So. Egal. Egal. Na gut, 15, 15, 15, 15, 15. Oh, der ja. Typ hat mein Leben gerettet. Oh, du! Hinter mir! Hinter dir! Okay, geht weg! Ich habe einen negativen Score einfach! Na gut, ich spüre oh, auch nur Spaß, ich meine hier nicht am 3 haben wie so andere... Hey, ich 3 nicht! <lacht> Na, ich meine nicht mal dich! <lacht> <lacht> wie lange ich hier um den zu sehen, Alter okay. womit nicht? oh, oh. oh nein, hat mich gesehen hä, hey, ist er gestorben? Das ist oh, cheap, ich probier's zwei miteinander zu schnell ich hätte zwei geholt, aber nein, ich trick zu schnell, Dings Ach, ich ihn gerade ein Oh, hier liegt die neue Sniper, oh, die ist gerade verschwunden Diese hast du Hm, die neue Sniper habe ich schon mal ausprobiert Ich hatte die seitlich gehabt die ist Ah, er bin nicht schon gut Oh mein das ist Gott, da stehen einfach zwei hinter mir ich braucht zu lang zum Reload, also zum wieder schießen können. Wenn die Nee, gar mein. nicht. Das laberst du. Das ist wahrscheinlich. Wenn du schießt, dann er macht sie erstmal so eine Animation, die 5 Jahre dauert, dann kannst du wieder schießen. Oh, TPG, TPG. Der 200er Ping, der Kissy Boy. Warum spiel ich eigentlich nie mit der TPG? Die ist voll krank. Es war langsam ja, Er tankt sie Er kriegt eine verfickte TPG auf Close Range. der Boy Tankt gerade eine scheiß FR Alter, Wo sind wir hier? Sind ist ja nur ein FR? Ein TPG ist viel krasser Geben jetzt durch die Wall safeguard. <laughs> no Good score Anstag, Kämpfst du, Mann? Ich will wohl weg Bam, Ach, warum wirkt sich nicht so Pistole, Mann? <lacht> Keine Ahnung. Warum gebe ich dem fast einen 99 Damage und dann tötet er mich mit der Wichigatana? Direkt <lacht> <lacht> easy für hm. ihn. Was ein Freakill. Oh, lol. Was? Oh, komm schon! Der Typ rennt hier nur rum mit der Scheiß- und Schieß-Gastarme. Ja, der will seinen Spaß haben. Alter, also, der will mich heulen sehen, man. Ich oh, Soll, <lacht> Wie du nicht einfach Headshot gegeben hast. Ich wollte gerade besser fahren, aber ich schön so Batsch. <lacht> <lacht> <lacht> Richtiges Wichser bist du. Operation Success. To main base. Ja, das war die heutige <lacht> Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne abonnieren, liken und so weiter. Ciao.